Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fernsystem, wo es heute darum geht, wie du dich auf Xing so perfekt präsentierst, dass neue Kunden wie automatisch zu dir kommen. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich möchte dir jetzt einen ganz kurzen Einblick dazu geben, wie du dich auf Xing so präsentierst, dass wie gesagt schon neue Kunden automatisch zu dir kommen. Und das Ganze ist relativ einfach, vor allen Dingen fast gratis. Gratis nicht ganz, denn es gibt bei Xing zwei Möglichkeiten, ein Profil zu bekommen. Das erste ist die Gratis-Mitgliedschaft und das zweite ist der Premium-Account. Ich persönlich tendiere immer zu empfehlen, dass man einen Premium-Account abschließt. Denn die Gebühr ist überschaulich im Jahr und das, was es allen an Nutzen bietet, ist erheblich. Aber wir schauen uns das einmal ganz kurz im Detail genauer an. Erstens, das ist im Grunde die Profilansicht. Dort sehe ich gleich als allererstes mein Profilbild. Das Profilbild ist schon entscheidend dafür, ob sich Menschen gerne begeistert und von großem Interesse mit dir verbinden, ja oder nein. Deswegen habe ich diesem Bild ein eigenes Videotutorial gewidmet, denn das Ganze ist zwar kein Hexenwerk, wenn du viele, viele kleine Punkte beachtest, das sind in der Regel eigentlich nur drei, vier wichtige Punkte, wichtige Merkmale. Wenn du die erfüllst, dann wirst du sich darüber freuen, dass viel, viel mehr Menschen sich gerne auf Xing mit dir verbinden. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass sich Menschen auf Xing mit dir verbinden. Vor allen Dingen, wenn du im Business-to-Business-Bereich tätig bist. Denn Xing ist gegenüber Facebook ein reines B2B-Netzwerk, und zwar ein deutscher Marktführer. Klar gibt es auch sehr erfolgreiche Netzwerke wie LinkedIn und Co. Allerdings ist Xing nach wie vor immer noch das beliebteste und der Marktführer in diesem Bereich. Daher solltest du, sobald du ein Unternehmen hast und Kunden bedienst, die auch irgendwo Unternehmer sind, unbedingt bei Xing vertreten sein. Schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz das Profil, wie gesagt, aber genauer an. Hier haben wir erstmal das Bild, dann den Namen und dann sehen wir schon unten drunter das Thema für Kundenwachstum. Was ist das? Weiß man nicht genau, aber viel, viel treffender als zum Beispiel einfach Geschäftsführer oder Einkaufsleiter reinzuschreiben oder Verkäufer oder Immobilienmakler. Das ist dann schon relativ weit gefächert. Immobilienmakler, da weiß ich wenigstens noch, was ich bekomme, steht dort aber einfach nur Geschäftsführer. Ja, dann habe ich schon ein riesen Problem, denn was um Himmels Willen ist ein Geschäftsführer? Was um Himmels Willen ist ein Verkäufer? Kein Mensch weiß es. Also sollte das irgendwo passend sein, hier ist die Positionierung des Unternehmens sogar schon mit drin. Genauso wie darunter dann skalierbare Systeme für Neukundengewinnung und Kundenwachstum bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und damit ist schon fast alles gesagt. Damit weiß der Interessent, der auf deine Seite kommt, relativ genau, was erwartet mich jetzt hier. Ich habe dann zusätzlich sogar noch die Domain unten reingepackt. Das kann man mit einem kleinen Trick machen. Eigentlich nicht dafür geplant, das fällt. Ich empfehle es dir aber einfach zu machen. Zweiter Punkt ist hier dann dieser Satz, der unterhalb der Startgrafik kommt. Hole dort deinen Besucher, hole dort deinen Interessenten ab. Mach ihn neugierig auf das, was du zu bieten hast. Mach ihn so neugierig und biete ihm auch etwas. Wichtiger Punkt, denn Menschen verbinden sich nur sehr gerne mit dir, wenn sie einen Nutzen spüren, wenn sie etwas davon haben, ihre Zeit in dich zu investieren. Und das mache ich hier zum Beispiel mit meiner sogenannten Affenfaust. Laden Sie sich mein Buch jetzt herunter www.kundenwachstum.de, gratis Buch und Woche für Woche werden neue Bücher runtergeladen. Das kostet mich gar nichts, das ist einmal eingerichtet und schon habe ich wieder ein Tool, wie ich Woche für Woche neue Interessenten für mich gewinne. Wenn du so eine Affenfaust noch nicht hast, so oder etwas ähnliches. Affenfaust übrigens ist ein eigenes Marketingtool für sich und wird ebenfalls auf diesem Videokanal bearbeitet, behandelt. Ich würde dir empfehlen, einfach auch dort mal zu schauen, gibt es noch andere interessante Videos, wo es darum geht, wie schaffe ich mir ein qualitatives Kundenwachstum mit System. Affenfaust gehört definitiv dazu und sollte auf keiner Seite fehlen. Gehen wir dann aber mal weiter, kommt dann das Portfolio. Ich habe es bei mir als erstes eingeklickt. Du kannst wechseln zwischen Profildetails oder Portfolio. Xing's Ersteinstellung ist immer erstmal die Profildetails. Ich tendiere allerdings darauf oder dazu, lieber das Portfolio einzublenden, weil es viel attraktiver ist, weil es bunter ist, weil es mehr zum Spielen, mehr zum Klicken anregt, als das klassische, einfach nur Profildetailbild, die Profildetailübersicht. Schauen wir uns das aber einmal genauer an. So könnte ein schönes Portfolio aus meiner Sicht aussehen. Verschiedene Kacheln, die eingesetzt werden, wo ich dann draufklicken kann. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Ich sehe mehr Inhalte zu der Person. Ich sehe dort interessante, nutzenvolle, nutzenbringende, wertvolle Content-Merkmale und so weiter und so fort. Hier sehen wir auch zum Beispiel das Gratis-Buch-Download-Link-Fenster, wo ich auch draufklicken kann, mich sofort eintragen kann. Und so führe ich meinen Interessenten aktiv durch meine Seite. Und wenn ich das mit einem schönen Kachelportfolio aufbaue, ja dann habe ich schon fast im Grunde wie so eine kleine Mini-Landing-Page geschaffen und kostet mich sozusagen außer die Mitgliedschaft bei Xing keinen einzigen weiteren Cent. Sorgt aber garantiert dafür, dass mehr Interessenten sich bei dir eintragen. Wenn wir noch mal weiter habe ich auch weitere Referenzen gleich reingepackt. Was sagen Kunden dazu, zu dem Kundenwachstum mit System und so weiter und so fort. Wechseln wir einmal kurz in die Profildetails. Bei den Profildetails ist folgendes wichtig. Was sind deine Top-Fähigkeiten? Was bietest und was suchst du? Wenn ich biete, sollten am besten Keywords sein. Ich habe hier zum Beispiel drin, man sieht es gleich. Kleinunternehmer und so weiter, mittelständische Unternehmer, skalierbares System für Kundenwachstum. Automatisiertes Marketing, Online-Marketing, Verkaufssysteme, Kundengewinnung und so weiter und so fort. Wir erkennen sofort die wichtigsten Keywords von mir, auch hier bei ich biete. Und das ist ein entscheidender Punkt, hast du vielleicht auch schon in einem anderen Videotutorial bei mir gesehen, wenn man die Suchfunktion bei Xing bemüht und die nutzt, wen suche ich? Ja, dann gibt man wieder Keywords ein und dann möchte ich ganz gerne dabei auftauchen und das empfehle ich auch dir. Gehen wir noch mal weiter runter, kommt der Bereich ich suche, auch das sollte gepflegt sein. Der nächste wichtige Punkt ist allerdings der Berufserfahrung. Berufserfahrung muss logisch sein für den Kunden. Viele machen hier den Fehler, dass sie es ganz genau chronologisch machen, wie ein Lebenslauf, als würden sie sich bei jemandem bewerben, wo sie arbeiten möchten. Nein, das ist nicht damit gemeint. Ist zwar so vorgesehen, aber aus Marketing-Sicht unglücklich. Aus Marketing-Sicht sollte das Ganze anderen logischen Aufbau haben. Und zwar, dass man dich als Experte wahrnimmt. Dass du als Experte so erscheinst, dass man sagt: Boah, der hat Ahnung von dem, was er hier anbietet. Es ist völlig unerheblich, wie lange ich Gesellschafter bei der Event Meet Service GmbH war. Das interessiert in dem Sinne keinen. Es ist zwar ein wichtiges Merkmal, weil ich nicht einfach seit gestern irgendwo Unternehmer bin. Und auch noch Gesellschafter und Geschäftsführer, sogar der Systemgastronomie Gastronomie, genauso wie der Lifestyle Event Service GmbH bis zum Jahr 2013. Das sind alles wichtige Merkmale, die dafür sorgen, dass der Kunde erkennt, okay, das ist schon eine Person, der hat schon ein bisschen was bewegt in seinem Leben. Macht allerdings auf das, was ich heute verkaufe, nicht ganz so viel logischen Sinn, also bietet nicht ganz so viel logische Erkenntnisse, denn das ist zwar Erfahrung, aber was habe ich davon, wenn ich hier jetzt ein Seminar oder ein System, ein Online-Marketing-System bei der Akademie für Kundenwachstum buche? Dort interessiert mich doch eigentlich nur, was er 21 Jahre lang macht. Skalierbare Systeme für Neukundengewinnung, Kundenwachstum bei KMUs, bei kleinen und Mittelständischen Unternehmen. Und deswegen ist das auch der größte Button und sollte auch hervorstechen. Bist du zum Beispiel ein Unternehmer, der 20 Jahre irgendwas anderes gemacht hat und jetzt seit ein paar Jahren Einfach erstmal ein Coach ist, ein Trainer oder was auch immer, Heilpraktiker, ist ja völlig egal, was du gerade machst. Solltest du auf jeden Fall einen Wechsel gemacht haben und das andere überwiegt von der Länge der Zeit, dann vermeide dort den Zeitraum, sondern gib es einfach nur an. In dem Moment, wo du es ohne Zeitraum machst, wird es einfach als kleine Punkte dargestellt. Ansonsten wird es für den User keinen Sinn machen, denn er sieht auf einmal einen riesen runden Button, für zum Beispiel, wo du als Angestellter in irgendeinem Büro gearbeitet hast und jetzt so einen ganz kleinen äh, runden Button, dass du jetzt selbstständig bist und ihm diese Leistung anbietest, für die er jetzt bezahlen soll und sagt sich, hm, das kann doch gar kein Experte auf dem Gebiet sein. Das ist wichtig zu beachten. Dann Ausbildung, kann man reinpacken, was man so gemacht hat, Dr. Buhmann Schule, Betriebswirtschafts-BWL-Studium und so weiter. Dann Sprachen, Deutsch, Muttersprache, klar, Englisch, ja, hatte ich ein kleines Defizit, ärgert mich auch sehr. Aber was auch interessant ist, ist Körpersprache und bildhafte, kundenverständliche Kommunikation. Ja, was ist denn das für eine Sprache? Aus meiner Sicht eine sehr wichtige im Marketing. Vielleicht gibt es bei dir auch eine Sprache, die sehr wichtig ist für deine Branche, für deine Nische. Dann pack sie doch einfach mit rein. Das muss ja nicht immer nur eine Landessprache sein. Die Felder sind frei verfügbar dann weitere Qualifikationen und vielleicht noch Auszeichnung und so gibt das Ganze seinen Lauf. Wo du tätig bist, Interessen, das kann jeder persönlich nach seinen eigenen Sachen füllen. Eins ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, was willst du einblenden, Profildetails oder Portfolio? Ich, aus meiner Sicht, würde mich immer für das Portfolio entscheiden, denn wir haben gerade eben gesehen, die Profile teils sind sehr, sehr gradlinig. Das ist zwar sehr gut geführt, aber auch immer genau gleich. Und mit dem Portfolio kannst du super dich von der Masse abheben. Wir fassen noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens, Portfolio first. Das heißt, das Portfolio sollte das erste sein, was am besten eingeblendet wird. Aus meiner Sicht. Vorausgesetzt, du hast es schön bunt und auch attraktiv angelegt. Bunt in Anführungszeichen. Nicht verspielt, aber grafisch schön aufbereitet. Dann zweitens, ein logischer Lebenslauf. Es macht keinen Sinn, wenn hier einfach nur deine, dein normaler Werdegang wie ein Lebenslauf einer Bewerbung dargestellt ist, sondern der Lebenslauf sollte dahin führen, dass du Experte in deinem Gebiet bist und im Zweifelsfall lass einfach gewisse Zeiträume weg. Dann drittens Kacheln nutzen. Ich empfehle jedem Menschen einfach die Kacheln zu nutzen aus dem Portfolio. Erst dann wird es zu einem Attraktiven zu einem grafisch aufbereiteten Portfolio. Wie du das genau machst, erfährst du übrigens in einem anderen Video-Tutorial hier auf diesem Kanal, wo ich dem Portfolio nochmal und den Kacheln nochmal extra Bereich widme. Denn aus meiner Sicht sind das eine also aus meiner Sicht ist das ein erheblicher Vorteil gegenüber dem klassischen Profil-Detail-Ansichtssystem von diesem Xing-System. Und schon sind wir auch am Schluss. Wenn du diese Sachen aus meiner Sicht beachtest, ja, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg, ein professionelles Xing-Profil zu haben, das täglich dafür sorgt, dass neue Kunden wie automatisch zu dir kommen. Und du hast doch schon gemerkt, Xing ist zwar relativ einfach zu machen, aber auch nicht ganz in drei Minuten gemacht. Also empfehle ich dir einfach die anderen Videotutorials auch zu diesem System einmal an sich anzuschauen auf meinem Kanal. Dann hast du am Ende ein komplett rundes Bild, womit du deinen Xing-Auftritt perfekt für deine Neukundengewinnung, für dein Kundenwachstum erstellt hast. Klicke dazu am besten einfach auf den Button unterhalb dieses Kanals, abonniere meinen Kanal oder klicke auch auf den Button für mehr Infos. Und besuch mich auf meiner Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du für dein Neukundengewinnungssystem, für dein Kundenwachstum mit System, weitere Best-Practice-Beispiele, Downloads, Podcasts, Erfahrungsberichte, Videos und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Dein Christian Seigwasser.